Der Alltag des Menschen ist geprägt vom Bewegungsmangel. Bis zu elf Stunden am Tag sitzen wir. Und das macht uns krank. Genau dort setzen die AERIS-Produkte an. Sie bringen Bewegung zurück in den Alltag. Die AERIS 3D Ergonomie fördert und fordert Bewegung in drei Dimensionen. Das ist gut für den Rücken, hält fit und verbrennt Kalorien. Nutzen Sie das vertikale Schwingen des Swappers. Es entlastet die Bandscheiben, fördert die Durchblutung, Kreislauf und Sauerstoffversorgung werden aktiviert. Zudem macht es das Aufstehen ganz leicht. Die seitliche Flexibilität des Swappers trainiert Ihre gesamte Muskulatur. Nutzen Sie das ganze Spektrum der seitlichen Bewegung. Verlagern Sie Ihr Körpergewicht nach links und rechts. Greifen Sie zum Beispiel auf Ihrer Arbeitsfläche nach dem Telefon einem Stift oder Ihren Arbeitsunterlagen. Ihr Greifraum und Bewegungsradius wird durch die Flexibilität des Swappers automatisch erweitert, Ihr Rücken gestärkt und Ihre Muskulatur trainiert. Der Swapper neigt sich automatisch Ihrer Arbeitsfläche zu, wenn Sie Ihr Becken leicht nach vorne kippen. Durch die Vorneigung vermeiden Sie einen Rundrücken. Außerdem sorgt die Vorneigung dafür, dass Sie keine Fehlhaltung einnehmen und Ihre Bandscheiben entlastet werden. Der Swapper passt sich in allen Bewegungsdimensionen an. Das tut nicht nur Ihrem Rücken gut, sondern steigert das gesamte Wohlbefinden und verbrennt Kalorien. Ganz nebenbei, im Sitzen.